zusammen. Ich wollte euch heute Abend unser Kurzgeschichtenband aus Zeitgeschichten kurz mal raus vorstellen. Kurz mal raus ist ein Hardcover-Geschenkbüchlein, welches im Skiller Verlag in Bergisch Gladbach erschienen ist. Es ist auch komplett in Bergisch Gladbach produziert, von der ersten Idee ähm, bis zur Produktion und der grafischen Gestaltung. Kurz mal raus bündelt eine ganze Menge aufregender Kurzgeschichten von Jeanette Graf, von Mia Kalcher und von mir. Und man könnte sagen, dass kurz mal raus so eine Art Vorgruppe ist zu meinem Roman, weil ich habe persönlich mit dem Schreiben von Kurzgeschichten wirklich angefangen, auch im Skiller Verlag, animiert besonders durch die Schreibtreffs, die dadurch äh, damals die Mia Kalcher veranstaltet hat. Und ich würde euch auch gerne gleich meine aller, allererste Kurzgeschichte oder überhaupt meine allererste Geschichte, die ich jemals verfasst habe, äh, gerne mal vorlesen. Die ist nämlich tatsächlich auch hier drin, was mich... Ähm, schon auch ein bisschen stolz macht. Also das sind die Anfänge meines Schreibens, die damit verpackt sind. Ja, zu kurz mal raus kann ich vielleicht noch sagen, dass es 100% in Bergisch Gladbach hergestellt ist. Es ist gedruckt worden, also es ist natürlich im Skiller Verlag in Refrat veröffentlicht worden. Es ist grafisch gestaltet worden in Bergisch Gladbach. Es hat auch ganz viele hübsche Illustrationen die, die äh, liebe Tanja Horvath für uns damals angefertigt hat. Ich suche mal was raus. Was, was finde ich denn jetzt hier auf Anhieb? Es hat zum Beispiel ein Eichhörnchen. Es hat diese wunderschönen Ranken, die sich komplett durchziehen von vorne bis durch das ganze Buch. Es hat einige witzige Features und Gimmicks. Also zum Beispiel, fangen wir hinten an. Ja, ich fange hinten an. Ähm, und zwar kennt ihr doch, dass hinten immer so Werbung ist für, ähm, für andere Bücher und so in Büchern. Und ähm, wir haben hier auch zwei Werbeseiten eingefügt, ähm, die sich ähm, ein bisschen auf die Geschichten des Inhalts beziehen. Und es gibt, was ich ganz toll finde, ein ganz hübsches, äh, eingefügtes Seitchen Und zwar... Ähm, dieses hier, die Seite 3, da kannst du eintragen, wem du dieses Buch schenken möchtest oder wem dieses Buch gehört oder was auch immer du möchtest. Auf jeden Fall ist da Platz und eine Zeile für dieses Buch gehört, was ich persönlich immer großartig finde und ich auch bei all den Büchern meiner Kinder immer ausgefüllt habe. Ja, okay, das sind so Kleinigkeiten. Dann haben wir ähm, die Geschichten, die das Leben so schrieb, hier gesammelt unter Hashtags. Und ich finde, das ist eine ganz ähm, ja, besondere Art und Weise, Dinge zu clustern, die man ja auch heute so macht in der Kurzweiligkeit des World Wide Webs oder Instagram und so weiter sowieso. Und ähm, ja, das ist die Kapitelübersicht und da gibt es halt die Hashtags aus dem Leben, Hashtag Kinderpatchwork und Co, Hashtag Familienherz, Hashtag fantastisch speziell, Hashtag Achtung, blutig und Hashtag nichts für ungut und nichts für schwache Nerven, Hashtag Glück, Hashtag Datingchaos, Hashtag Glückssuche und so weiter. Ähm ja, unter dem Hashtag Achtung, blutig, nichts für ungut und nichts für schwache Nerven, hat sich ähm, unsere Thriller-Expertin, die Frau Graf, ausgetobt, die ja auch normalerweise eher so in Richtung Thriller schreibt und dann meistens nicht unter 300 Seiten ähm, rauskommt. Und die hat es jetzt auch geschafft, da drin auf jeden Fall ihre Liebe zu den Kurzgeschichten zu entdecken und hat einige wirklich blutige Geschichten darin ähm, auch veröffentlicht. Ähm, aber ich sag mal so, der Schwerpunkt ist, glaube ich, wirklich im, ja, so in der Liebe, im Leben, in der Sehnsucht und im Herzschmerz ähm, und im Familienchaos. Also es ist... Ähm, es ist einfach ein Querschnitt unserer Zeit und ein ähm, Querschnitt dessen, was so alle möglichen Menschen mal so interessieren könnte. Ähm, ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Oder vielleicht das Vorwort. Hm. Nee, ich glaube den Klappentext. Ich lese euch den Klappentext vor. Einzigartige Welten verlangen nie gesprochene Sätze. Ein Zitat aus dem Skiller Verlag. Und jetzt das Kleingedruckte. Manchmal bedarf es einer Auszeit. Ein Moment der Ruhe. Ein Moment ganz für dich. Dafür haben wir dieses Buch gemacht. So entstanden Geschichten, um kurz mal raus sein zu können. Geschichten als Momentaufnahmen, die so niemals, jemals, hoffentlich mal, bloß nie... Genau so oder so ähnlich passiert sind. Ja, und wie ich eben schon angekündigt habe, ist da auch meine allererste aller Geschichte drin, die ich in einem Schreibtreff, in einem Dienstagsschreibtreff, so hießen die damals noch, geschrieben habe. Und ähm, die Geschichte heißt Einsame Waldmeisterschorle. Und ja, vielleicht sage ich einfach erstmal, was die Aufgabe war. Also, in dem Schreibtreff hatten wir 30 Minuten Zeit, eine Geschichte zu verfassen. Und der Hinweis, den wir bekommen haben, oder die Aufgabe war, dass die Geschichte genau mit einem Satz enden muss. Und zwar lautet dieser Satz, alles, was vom Tag übrig blieb, war ein gelbes T-Shirt mit grünen Flecken. Ja. Äh, ja, den Satz haben wir vorgelesen bekommen und dann hatten wir 30 Minuten Zeit, um zu schreiben. Und ich habe folgende Geschichte daraus gemacht. Und der Titel lautet Einsame Waldmeisterschorle. Viel Spaß damit. Das könnte Rotterdam, Liverpool oder Rom sein. Ein Tag im wüstenähnlich einsamen Leben der Großstadt. Es ist Sommer. Ein trockener, heißer Sommer. Der Asphalt ist grau und die Stadt stinkt. Ich lebe allein. Die Jahreszeiten kommen und gehen. Mit jedem grünen Frühling kommt die Hoffnung, dass dieses Jahr alles besser wird dass ich jemanden kennenlerne, einen Seelenverwandten. Doch es passiert... nichts. Ich schlendere durch den Park. Die ansonsten grünen Rasenflächen flimmern in der Sonne und das Gras hat sich bereits in goldgelbes Stroh verwandelt. Die Teichanlagen sind mit einer dunkelgrünen Algenschicht bedeckt. Der Kiesweg staubt bei jedem Schritt. Die kleinen Staubwolken wabern über den Weg über die Teichanlagen und verschwinden am Rand der Wiese in einer schmucken Buchsbaumhecke, die im Schatten uralter Eichen ihr Dasein fristet. Überall händchenhaltende Paare. Wie mich dieser Anblick anwidert. Ich habe die Zeile verloren. Wie mich dieser Anblick anwidert. Wo Bin ich. Also ähm, ja, ich habe es wiedergefunden. <lacht> also, wo waren wir? Ich wiederhole nochmal ganz schnell für die, die jetzt den Faden verloren haben, ähm, wie mich, ja. Ähm, sie ist auf jeden Fall im Park. Es ist heiß, es ist trocken und sie schlendert da so rum und ähm, ja, sieht halt überall Händchenhaltende Paare. Ich möchte mich abwenden. Aber wohin ich blicke, knutschende, kokettierende, frisch verliebte Menschen. Mein Inneres ähnelt eher der vertrockneten Rasenfläche. Alles leblos, staubig und irgendwie gelb. Wie mein T-Shirt. Ich rolle die Picknickdecke im Schatten der Bäume aus, hole meinen iPod aus meiner Tasche, stecke mir die Ohrstöpsel in die Ohren und lege mich auf die knochentrockene Wiese. Das Gras knistert, als ich mich zurücklehne und piekst durch die Decke. Bequem ist anders, aber das ist mir egal. Ich schließe die Augen. Es läuft Rotterdam von The Beautiful South. So liege ich eine Weile da. Es ist heiß und mein Rücken beginnt unangenehm zu kribbeln. Eine kühle Erfrischung wäre jetzt nicht schlecht. Ich denke an den netten Eisverkäufer, der eben am Parkeingang Eis verkauft hat. Eine lange Schlange aus quietschenden, lachenden Kindern hielt mich allerdings davon ab, mich anzustellen. Ob er wohl auch Getränke verkauft? Ich strecke mich und blinzele in das grüne Blätterdach, das mir diesen wohltuenden Schatten spendet. Kleine, glitzernde Sonnenflecken tanzen zwischen den Blättern. Es geht eine leichte Brise. Ich packe meinen iPod zurück in die Tasche, falte meine Picknickdecke, sodass sie wieder in meinen Rucksack passt und schlendere zurück zum Parkeingang. Dort steht er immer noch und die quietschende Schlange ist verschwunden. Der Eisverkäufer sitzt im Schatten seines rot-weiß gestreiften Sonnenschirms und raucht eine Zigarette. Entschuldigung, wenn ich Sie störe, haben Sie auch Getränke? Er blickt zu mir auf und lächelt. Ähm, natürlich, eisgekühlte Waldmeisterschorle, maracuja oder Ananas-Smoothie. Erstaunt lächle ich zurück. Das ist mehr Erfrischung, als ich es hier am Eingang dieses vertrockneten Parks mit all den glücklichen Menschen jemals erwartet hätte. Ich hätte dann gerne eine Waldmeisterschorle. Ich drücke ihm drei Euro in die Hand und setze mich auf eine der uralten Steinbänke, die am Teichufer stehen. Während ich meinen iPod wieder aus meinem Rucksack krame, schlabbere ich mir ein paar Tropfen waldmeister auf mein gelbes T-Shirt. Mich stürzt nicht. Ich bin eh allein. Ich höre mein Lieblingslied und lehne mich zurück. Der Sonnenuntergang glitzert lila im grünen Wasser und alles, was vom Tag übrig blieb, war ein gelbes T-Shirt mit grünen Flecken. Und das ist... Die einsame waldmeister aus Kurz mal raus. Und wenn auch ihr kurz mal raus sein wollt, dann legt doch einfach mal das Handy zur Seite und nehmt euch sowas hier in die Hand. Das ist wunderbar zum Abtauchen, zum Schmunzeln, zum Wegträumen. Und ja, man kann es eigentlich überall lesen. Man kann es. Überall hin mitnehmen, weil es ist nicht besonders dick. Es ist nicht besonders schwer. Es passt auf jede Toilette, auf jeden Nachttisch ähm, und überall hin, wenn man einfach mal gerade kurz mal raus sein möchte. Und ja, dann wünsche ich euch einfach noch einen schönen Abend. Ich habe mich gefreut. Ich ähm, kann euch natürlich auch nur den September-Schnee empfehlen. Und überhaupt kann ich euch empfehlen, im lokalen Buchhandel zu kaufen und Bücher zu kaufen und kleine Verlage zu unterstützen. Das ist super, super wichtig. Hier passiert ganz viel Gutes und Schönes und Förderwürdiges, sagt man das so, möglich. Ähm, auf jeden Fall ähm, ja, hoffe ich einfach, dass ihr mal wieder ein Buch kauft. Vielleicht auch eins, was euch nicht auf Listen entgegenspringt oder euch durch teure Marketingkampagnen anschreit, sondern einfach mal eins von hier aus Bergisch Gladbach. Das wäre großartig. Ich wünsche euch einen schönen Abend, habt es ganz gut, bleibt gesund und bis auf hoffentlich ein ganz baldiges Wiedersehen. Ciao, ciao!